In der Schule, in meinem zweiten Lehrjahr, als Karosseriespringer bei Emil von St. Gallen. Äh, in diesem Lehrberuf tut man hauptsächlich Autos auseinandernehmen. Das heisst, wenn ein Unfall reinkommt, ein Unfallwagen, nimmt man den auseinander, den Schaden beheben und äh, ja, ab und zu so Sachen. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich sehr gerne Autos mag und sehr gerne handwerklich arbeiten und daher war das für mich das Optimale. Gewesen. Beim Lehrberuf sollte man handwerklich begabt sein. Und wir sollten auch koordiniert arbeiten Oder mit dem Team arbeiten können. Und selber Entscheidungen treffen, mache ich jetzt da oder nicht, ohne jedes Mal den Chef zu fragen. Ich mache meine Lehre hier in DML frei. Weil, als ich weiter schnuppere, bin ich sehr herzlich empfangen worden und gut umsorgt, habe mich wohlgefühlt. Ich würde mich bei dem in Freigarage bewerben, weil wir eine große Firma sind, ein nettes Team mir wird herzlich aufgenommen und ihm immer Arbeit. Ich bin stolz, dass ich in der kurzen Zeit, die ich da bin, sehr viel schon lernen konnte und sehr viel auch der arbeiten. Darf.